Die digitale Bühne gehört dir, lieber Thomas, und Hurra. ich würde dich bitten, mit uns zu spielen. Ja, ähm, hallo auch von mir. Ähm, wir spielen heute. Ähm, Among Us ist eins der Spiele, ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch, ähm, das derzeit gerade bei jungen Leuten sehr, sehr beliebt ist, ist eigentlich schon zwei Jahre alt, aber hat durch Twitch, durch die Streaming-Plattform eben jetzt in den letzten Monaten irrsinnig an Fort aufgenommen. Und es gibt eben inzwischen sogar einen, einen Port fürs Mobiltelefon. Das heißt, ähm, wenn man es am PC spielen möchte, kostet das Ganze 3,99. Fürs Smartphone ist das Ganze aber gratis. Das heißt, wer es noch nicht hat und wer mitspielen möchte, kann sich es sich gerne noch runterladen. Wie gesagt, wir möchten noch mit euch ein bisschen spielen auch und das Ganze auch ein bisschen erleben. Ähm, ich zeige jetzt einmal kurz her, worum es bei Among Us geht und gebe dazu meinen Bildschirm frei. Ähm, das ist das hier. Ähm, wenn man ins Spiel einsteigt, schaut das Ganze so aus. Man spielt als... Ja, schaut ein bisschen aus wie, wie komische kleine Männchen, die unterschiedliche Formen haben. Man ist Astronaut, Astronautin und läuft herum. Das ist der Anfangsbildschirm. Man kann da auswählen zwischen Local, das heißt am lokalen Spiel, wo er wirklich mit Leuten spielt, die zum Beispiel in meinem Netzwerk sind, am Online-Spiel, dass wir dann auch spielen werden. Dann haben wir da eine kurze Erklärung, How to play und Free Play. Und da steige ich jetzt kurz ein, weil da sieht man, worum es geht. Das sind drei Karten, auf denen man spielen kann. Also das heißt, es gibt drei unterschiedliche Welten, kann man sich das vorstellen, drei unterschiedliche Raumschiffe. Ähm, falls jemand das Spiel äh, Werwölfe von Düsterwald kennt, ungefähr so ist das Spiel aufgebaut. Das heißt, man spielt mit maximal zehn Spielern und Spielerinnen. Ähm, man ist so eine Person, die man durch die Spielwelt bewegen kann. Am um, um Smartphone ist dazu links unten ein so Joystick, den man anklicken muss und den man dann äh, mit dem Finger herumsteuern kann. Am PC spielt man das entweder mit den Pfeiltasten oder mit WASD. Das heißt, es ist zum Auf- und Ablaufen. Und man hat dann nach unten noch einige andere Buttons, die man zum Beispiel, da kann man was usen oder man kann reporten. Warum man das tun soll, sage ich gleich. Ziel ist es. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt einmal die Guten, also die Crewmates, wie sie in dem Spiel heißen. Die versuchen, das Schiff zu reparieren. Und wir schauen uns das jetzt gleich an. Das Schiff ist so aufgebaut. Das ist die Karte. Die kann man erreichen, wenn man da oben auf das Kartensymbol klickt. Da sieht man einige Rufzeichen. Das sind Tasks, die man erledigen muss. Ich sehe die auch da links oben bei mir. Da steht, ich muss in Admin, Swipe Card. Ich muss in Medbay, Submit Scan. Und ich muss eben in die vier Räume gehen und was erledigen. Und das machen wir jetzt gleich einmal. Ich gehe jetzt mal in Mad Bay. Das ist da. Und man sieht immer, wo man was machen muss. Das ist immer mit einem gelben Rahmen versehen. Das heißt, ich stelle mir da jetzt rauf und klicke einfach auf Use. Das heißt, das ist eine längere Aufgabe. Da passiert was mit mir. Ich werde gescannt. Wie groß bin ich? Wie schwer bin ich? Also nicht ich, aber halt die Figur. Und dann habe ich die, den Task erledigt. Es er ist da oben grün und wir sieht da oben an Fortschritts, Fortschrittsbalken. Wenn der voll ist, haben die Guten gewonnen. Das heißt, wenn alle Tasks erledigt sind, haben die Guten, die Crewmates, gewonnen. Es kann aber auch sein, dass man ein Imposter ist. Ein Imposter ist jemand, der so gleich ausschaut grundsätzlich. Das Einzige, was uns, was uns äh, trennt voneinander, ist, mein, meine Farbe ist jetzt oben rot. Das sehe aber nur ich. Das sehen die anderen natürlich nicht, weil sonst wüssten die, dass ich ein Imposter bin. Und mein Ziel ist es jetzt, das Ganze zu sabotieren. Ich habe Zwei Möglichkeiten, wie ich gewinne. Einerseits, ähm, indem ich alle, äh, alle anderen, die keine Imposter sind, töte. Ähm, das ist jetzt... Ja, ich, ich mache es einfach mal. Ich kann da einfach mich nebenan hinstellen und Kill drücken. Dann ist er weg. Das heißt, die Person wäre jetzt ein, aus dem Spiel, lebt als Geist weiter und kann weiterhin die Tasks machen. Das heißt, kann weiterhin dazu beitragen, dass die Guten gewinnen. Ja, mein Ziel ist es eben das Ganze, dass das nicht so ist. Ein Vorteil, den ich habe als, als Imposter ist, ich kann auch, man sieht, dass da rot äh, umrandet, ich kann auch in den Lüftungsschacht klettern. Das heißt, ich kann Shortcuts nehmen und mich zum Beispiel von hier nach hier teleporten. In dem Fall wäre das ein bisschen unglücklich, weil der Dummy, in dem Fall der, der Dummy 4 heißt, mich sieht, wenn ich da rauskomme und sofort wüsste, dass ich... Äh, ein Böser bin, weil nur böse da rein können. Aber wenn ich schnell genug bin, kann ich auch den wegmachen. Das heißt, Ziel ist es, entweder alle Dummies zu töten oder, und das ist dann, sobald jemand geht, wieder zurück in die Rolle eines normalen Crewmates. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leiche finde, kann ich die reporten. Das heißt, und dann beginnt eigentlich der, der Diskussionsteil, der wichtige Teil des Spiels, den man eventuell aus Werwolf von Düsterwald erkennt, wo darüber entschieden wird, wer ist jetzt der Böse. Und da hat man jetzt 120 Sekunden maximal Zeit, eine Stimme abzugeben, von wem man glaubt, dass er oder sie der Imposter ist. Ähm, das macht man, wenn man online spielt, macht man es meistens über einen Chat. Das heißt, da gibt es einen Chat, wo man reinschreiben kann, wo ich sagen kann, okay, ich habe den und den gesehen, der hat das verdächtig gemacht, ähm, der ist wahrscheinlich böse. Wir machen es heute natürlich, weil wir in Zoom sind, über Zoom. Man kann auch andere Sachen verwenden. Letzte Woche zum Beispiel war die Valerie bei uns von Ludovico, die uns Discord vorgestellt hat. Man kann es eben auch über Discord machen. Junge Menschen, die derzeit das spielen und über, über Handys spielen, machen das sehr häufig über einen WhatsApp-Anruf oder, oder über andere Chat Möglichkeiten im Internet. Das heißt, es ist einfach viel einfacher, weil man reden kann anstatt anst schreiben. Ich kann jetzt einfach auf jemanden draufklicken und sagen, ja, ich will, dass der böse, oder dass ich glaube, dass es der ist, das bestätigen. Oder wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich auch meine, meine das Stimmen ähm, überspringen und sagen, okay, bin mir nicht sicher, ist, ich stimme für niemanden. Dann sieht man Abstimmung und der mit den meisten Stimmen wird dann rausgeworfen, beziehungsweise es muss, es muss mehr als die Hälfte der Leute für ihn stimmen. In dem Fall war es ein unentschieden also ist niemand rausgegangen. Dann fängt die nächste Runde wieder an und man, man läuft einfach wieder herum und hat immer noch die Tasks, die man machen muss. Und ja, wenn man die alle erledigt hat und der Balken komplett grün ist, gewinnen auch die Crewmates. Eine weitere Möglichkeit gibt es ähm, einmal im Spiel, gibt es den Emergency Button. Der findet, befindet sich eben da in der Cafeteria, wo wir starten. Da kann man draufhauen, auch wenn man keinen, keine Leiche gefunden hat und wenn man glaubt, man ist sich sicher, dass, oder wenn man sich sicher ist, dass, dass man weiß, wer, wer böse ist, haut man drauf und sagt, okay, ein Emergency-Meeting. Ähm, und dann kann man sagen, okay, bin mir sicher, der und der war, ist das, weil ich habe irgendwas Ungutes gesehen, auch ohne, dass er Leiche meldet. Zum Beispiel. Dann sage ich, okay, ich glaube, das der war. Oh, uh, jetzt meldet er mich. Hm. Ähm, ja. Und eben wieder der mit den Mehr... mehr, Jetzt bin ich rausgeschlagen, super. Cool das Spiel, also das Probespiel hat mich jetzt getötet, großartig. Aber man sieht jetzt zumindest, wie ich mich, wie ich mich als Geist weiter bewegen kann. Als Geist habe ich den Vorteil, ich kann durch Wände gehen und kann eben weiterhin meine, meine Aufgaben erledigen. Ich müsste zum Beispiel daher, müsste bei Electrical müsste, müsste einfach was downloaden. Meistens sind die Aufgaben recht einfach. Man muss entweder einen Knopf drücken oder es gibt längere Aufgaben, wo man, wo man zum Beispiel Kabel verbinden muss. Ähm, ja. Ist aber Ziemlich selbsterklärend, einfach ein bisschen am Bildschirm rumdrücken, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Und dann ist die Aufgabe, also man wartet einfach ab und dann ist die Aufgabe erledigt. So, das war jetzt einmal grundsätzlich, wie das Spiel ausschaut. Da unten sind noch Statistiken, da kann man, man kann auch was kaufen. Ganz wichtig, ähm, es ist gerade am Mobiltelefon ein Free-to-Play, das heißt, es kostet nichts, man sieht aber. Zwischen den Spielen immer wieder Werbung, dadurch finanziert sich das Spiel und auch durch Microtransactions. Das heißt, ich könnte was kaufen, aber ich kann man nichts kaufen, was mir im Spiel Vorteile bringt. Das heißt, ich kann mir nur in dem Fall Pets kaufen. Das sind kleine Viecher, die dann mit mir mitlaufen. Ähm, ja, das heißt, ich kann mir da Dinge kaufen, zum Beispiel 3 Dollar, die dann lustig aussehen, braucht ihr aber nicht und es hilft mir im Spiel nichts, wenn ich, also ich werde nicht besser dadurch im Spiel. So, ich stoppe jetzt die. Übertragen wieder, damit ich wieder da bin. Gibt es grundsätzlich noch Fragen zu dem Spiel? Aha, der Jojo hat die Links schon in den Chat gepostet. Einmal eben für, für Apple, einmal für, für Android. Das heißt, wer mitspielen möchte, gern das jetzt runterladen, kostet nichts. Ähm, es ist grundsätzlich freigegeben ab, ich glaube, sieben Jahren. Also Peggy sagt sieben Jahre. Äh, empfohlen ist es, nach online Manche Online-Rating-Seiten Online, ähm, sagen ab zehn Jahren, eben wegen Mild Violence, wie es so schön heißt. Man sieht halt kurz den Knochen. Es gibt unterschiedliche Tötungsanimationen, manche schauen ein bisschen schlimmer aus. Ähm, aber ja, das heißt, das ist das Einzige, was man, was man sieht an, an, eventuellen, ähm, an eventueller Gewalt. Im Chat sind keine Fragen, Thomas. Okay, ja. Was natürlich nur interessant wäre, wie man jetzt quasi, wenn man das anfängt, wie, wie starte ich so ein Spiel, wenn ich das admin? Okay, genau, das hätte ich gleich sagen sollen. Danke sehr. Ähm, genau, wie, wie starte ich jetzt das Spiel? Ähm, wenn ich jetzt das Spiel spielen möchte, eben wie jetzt mit euch, klicke ich auf Online. Und wenn ich ein Spiel erst, erstellen möchte, kann ich da als Host ein Spiel erzeugen. Ich muss wissen, wie viele Spieler und Spielerinnen dabei sind. Das heißt, mindestens vier, maximal zehn pro Runde. Ich kann entscheiden, wie viele Böse das dabei sind. Das heißt, eins, zwei oder drei bei zehn. Wenn, wenn nur vier Leute sind, ähm, dann geht nur einer. Ab sieben gehen zwei Bösewichte und ab, zehn gehen, äh, ab neun gehen drei. Ähm, und ich kann mir die Welt aussuchen. Das heißt, es gibt drei verschiedene Karten, die unterschiedlich groß sind, wo es unterschiedliche Aufgaben gibt, eben Scaled, Mirror HQ und Polus. Und wenn ich das dann mache, kann ich das jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt Spiel für 10 mit zwei Imposter, bestätige das und ich habe jetzt da den, den Code YDBWFF. Jeder und jede, die den eingibt, ähm, kommt zu dem Spiel, das ich gerade erstellt habe. Wichtig ist, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ähm, auf welchem Server ich bin. Hm, das war jetzt nicht so gescheit. Ähm, das heißt, ich gehe da mal raus. Okay, ich bin auf Asia, weil dort derzeit... Aber ich kann auch schauen, ob ich Europa, dann habe ich einen kleineren Ping, ob das jetzt geht. Ob, weil derzeit ist es einfach sehr häufig überlastet. Dann kann man da unten auswählen, in welcher Region man spielen möchte. Und ja. Ähm, Eben Europa, wir haben gerade bei uns äh, Lockdown und das spielen vielleicht gerade recht viele Leute. Nordamerika könnte man auch probieren, weil da ist jetzt mitten in der Nacht. Ähm, probieren wir mal da. Okay, ja. Also wer mitspielen möchte, müsste ähm, auf Nordamerika gehen. Ich zeige das nochmal her. Das ist rechts unten, ist die Weltkugel. Das anklicken, dann sieht man eben die drei Regionen, aus denen man auswählen kann. Da klickt man Nordamerika und dann einfach den Code äh, eingeben, AHC, KMF. Den könnte man auch im Chat hauen. Sehr gut, da ist schon jemand. Claude. Was ich noch tun kann, ist, ich kann da an dem Computer, der da steht, ähm, gewisse Dinge ändern. Einerseits kann ich mich selbst ändern. Also ich kann meine Farbe ändern, ich kann einen Hut ändern. Äh, manche sind freigeschaltet am PC, ähm, weil man das Spiel gekauft hat. Am, äh, am Mobiltelefon muss man eventuell manche kaufen. Man kann sich was aussuchen. Pets sind im die, weil ich gesagt habe, die müsste man kaufen. Man kann sie auch eine Hose anziehen, wenn man mag. Und ich kann auch im Spiel was einstellen. Das heißt, ich kann sagen, wie viele von den Emergency-Meetings darf es geben. Keines, eins, zwei, drei, das kann ich verstellen. Ich kann die, die Diskussionszeit, die Abstimmungszeit einstellen. Ich kann die Zeit, die ein Imposter äh, haben muss zwischen zwei Tötungen, kann ich verkürzen, verlängern, je nachdem, wie, wie lange es haben mag. Ich kann auch einstellen, wie weit das der Imposter sieht. Der Imposter sieht immer ein bisschen weiter als die normalen Crewmates, das heißt in dem Fall eineinhalbfach. Und ich kann einstellen, welchen, wie viele Tasks das es gibt. Das heißt, ein Common-Task, ein Long-Task, das heißt, der dauert wirklich so ungefähr 10 bis 15 Sekunden und zwei Short-Tasks sind jetzt mal eingestellt. Ein bisschen höher. So. sind jetzt acht Leute herinnen, das heißt, wer, zwei Plätze hätten wir noch, wer mag. Kann nicht wirklich was falsch machen bei dem Spiel, einfach rumlaufen, ein bisschen probieren einmal, schauen, ob das mit der Steuerung hinhaut. Da rechts unten ist der Use-Button, der ist eigentlich zum zu ziemlich alles benutzen. Wenn man dann im Poster ist, hat man dann einen Kill-Button. Kannst du bitte nochmal erklären, wie man es jetzt im Smartphone den Code eingeben kann? Das ja, gerne. Ähm, genau, man muss, äh, warte, ich kann das, ich kann probieren, da am Handy einsteigen. Ähm, genau, man muss ähm, bei Spiel, also am Startbildschirm muss man auswählen ähm, Private, das heißt, man geht auf Online, geht dann auf Private ähm, und da muss man den Code eingeben. Das heißt, online, dann hat man und die aufpassen. Auswahl zwischen Host, Public und Private. Genau, und aufpassen, rechts unten auf, in dem Fall, Nordamerika einstellen. Und, und ist jetzt sind vollständig. Jetzt sind wir voll, okay. Ähm, ich werde das Spiel jetzt übertragen. Das Problem ist es, wenn ich, wenn ich Imposter bin, dann weiß das gleich jeder. Das heißt, ich werde gleich rausgewählt, aber das Risiko gemein. Ich starte das Spiel jetzt einmal. Starte den 5, dann kommt kurz der Bildschirm, wo wir sehen, ob ich gut oder böse bin, beziehungsweise wo jeder und jede sieht, ob er gut oder böse ist. Also, okay. Genau, und da sind wir jetzt 10 Leute. Man sieht hier oben die Tasks und kann immer auf der Map schauen, wo ich hin muss, wo, wo man die Tasks erledigen muss. Das also heißt, ich laufe jetzt einmal da nach Weapons. Mach den Tasks. macht den Task. Und bin fertig. sehe jetzt auch, ich habe da jetzt einen gelben Pfeil. Der Task ist zweiteilig. Man sieht, oh, da ist schon ein toter, toter Körper. Da liegt mitten in der Cafeteria ein toter Körper. Jemand hat die Betty oder den Betty getötet. Ähm, jetzt kann man zu diskutieren beginnen. Hat das jemand gesehen? Weiß jemand, wer das war? Und ja, da könnte man jetzt reden drüber. Ich war leider da rechts oben in, in Weapons und habe versucht, was zu machen. Ähm, hat wer was gesehen von euch, die noch mitspielen? Sollen wir jetzt über. Ja? ja, also grundsätzlich. schreiben? Nein, also, wenn wir schon im, wenn wir schon im ähm, Ding sind, können wir schon, können wir schon reden auch. Ähm, äh, Eben Jugendliche spielen das eben meistens über irgendeine Voice-Software, entweder über WhatsApp oder über Discord. Deshalb es ist es einfach einfacher, wenn wir reden dabei. Hast du was gesehen, Angelika? Ja, ich habe es gesehen. Okay. Es war eine rote Figur, dann muss es Sassy gewesen sein. Okay. Gut, dann voten wir mal. Also man kann voten, indem man draufklickt auf den Namen und dann ähm, ein Hackerl macht und wenn man nicht voten möchte, steht da unten dann Skip Voting. Wir sehen jetzt, dies, der oder die Sassy also hat die meisten Stimmen, fliegt raus. Und man sieht auch die Bestätigung, war ein Imposter, einer ist noch über und weiter geht's. Sasi kann jetzt weiter die Aufgaben machen. Äh, kann weit Nein, gar nicht, als Imposter kannst du, doch, du kannst weiter ähm, sabotieren. sabotieren. Du hast da unten dann immer einen Sabotageknopf, wo du einzelne Dinge sabotieren kannst. Äh, der Kreis mit dem X drauf ist Türen verschließen. Ähm, dann gehen einfach Türen langsamer auf oder gar nicht der Zeit lang und du kannst auch zum Beispiel O2, dann haben wir, haben wir keinen Sauerstoff mehr, das muss schnell repariert werden, oder Lights, ähm, da wird dann das Licht finster und wir müssen, wir sehen einfach weniger. Die bin für die Aufgabe, da muss man die Karte einigermaßen langsam durchziehen oder auch schnell oder auch wie immer. Hat funktioniert. Das heißt, ich gehe jetzt dann nach Navigation, da muss ich die nächste Aufgabe erfüllen. Genau. Und dann sieht man da oben bei den Tasks, Navigation habe ich abgeschlossen. Die anderen, die ich noch machen muss, sind auf der linken Seite. Okay, und da bin ich aus dem Spiel rausgeflogen. Großartig. Ähm, ich bin nach Hause geflogen. Ja, das fürchte ich fast, weil ich der Host war. Ähm, Ach so. okay. Fürchte ich fast, dass das Spiel beendet ist jetzt, oder ist noch, ist noch jemand drinnen? Na. Okay. Ja, das ist ein bisschen mit dem das Problem mit dem... Ähm, wenn man es recht weit weg hat. Also wenn man Nordamerika oder Asien nutzt, ist der Ping recht hoch und da kann es dann passieren, dass es dann raushaut. Ich versuche es jetzt nochmal mit Europa. Okay, jetzt hätte ich was in Europa. Wir können es noch einmal probieren, wenn ihr wollt. Und zwar wäre es jetzt ähm, Europa und The code is c -T -Z -M -E -F. Und noch fünf Plätze, wenn ihr wollt. Gibt es einen Unterschied von der Funktionsfähigkeit oder wie gut, das es hinhaut, ähm, ob man es am Laptop spielt oder am Handy? Grundsätzlich nicht. Also es ist wirklich so, dass es, dass man auch gemeinsam natürlich miteinander spielen kann, wie man gerade sieht. Ähm, es ist wirklich so, wie man es lieber hat. Also wenn, wenn man wie ich gerne am PC spielt und, und mit, mit Tastatur und Maus steuert, kann man es natürlich machen, kostet 4 Euro. Ähm, auf Steam, ähm, am Handy kostet es halt nichts. Aber die Steuerung ist eigentlich gleich und auch die Funktionalität ist gleich. Und das macht auch keinen Unterschied von, von der Internetverbindung her eigentlich, oder? Also Grundsätzlich nicht, nicht, nein. Zeit also wenn, wenn die Internetverbindung stabil ist, dann... Sollte das Ganze, sollte nichts passieren. Okay. Drei Plätze hätten man noch, zwei noch. Oder oh, kommt der Herr Logo. So, jetzt sind wir voll. Start das Ganze wieder. Wieder dabei, Aufgaben zu erledigen. Heißt, ich schaue immer wieder auf die Karte. Ich kann die am, am, am PC mit dem Tabulator öffnen, die Karte. Das heißt, ich brauche nicht immer auf die auf das Kartensymbol klicken. Auf das Kartensymbol klicken, danke sehr. Ja, das und ich, ich darf jetzt <lacht> eigentlich nichts sagen, weil ich bin tot. Ich hab mir hingeschaut. Ja, also ich habs reported und ich hab gesehen, das war das rote Max Ich glaube die Betty Okay. Was sagt die Betty dazu? Die Betty könnte natürlich auch was anderes behaupten. Genau, genau. was sagt die Betty dazu? Ja, ich gebe zu, ich, weiß. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich hab dann wollte ich die nicht, okay? Dann wollte die nicht. Ich bin aber erst jetzt draufgekommen, dass ich ein Saboteur bin. Ah, okay. Was? Ja, du siehst es normalerweise an dir, weil die Schrift über, dein, über deiner Figur rot ist. Ja, Und du hast, ich, wenn du in der Nähe von wem stehst, hast du die Kill-Option. Die hast du nur als, als Saboteur. Sog's. Ich kämpfe noch immer mit, äh, mit der Bedienung des Ganzen. Okay. Ja, also links unten ist das. Ähm, der Joystick, das schaut ein bisschen so aus wie bei den bei den neueren Konsolen. Bei den bei die, also so Joy, äh, ja, Joysticks eigentlich. Und die kann man eben so nach oben, unten, links, rechts bewegen. Und dann läuft man in die Richtung. Und eben rechts unten sind die Bedienungstasten dann zum Use oder Kill mhm. oder Sabotage. Das es gibt leider noch keine deutsche Version hätte. von dem Spiel. Ich habe das umgestellt. die kann das mit dem Finger angehen. Ah, Okay, ja, das geht auch. Dann kannst du, dann kannst du wirklich mit dem Finger hin tun. Das mit dem Joystick ähm, hat nicht geklappt und das mit dem Finger. Okay, okay das, das geht auch. Das tut man mit dem Fingerding so ein bisschen schwer, aber mit Joystick, äh, wenn das nicht funktioniert, gibt es immer noch die Möglichkeit, genau, dass man mit dem Finger wirklich steuert und hin zeigt, wo man hin möchte. Ja. Du hast jetzt eine kurze Zwischenfrage. Ähm, auf Konsole läuft das nicht, oder? Ähm, das ist eine gute Frage. Aber ich habe PlayStation 4 zum Beispiel. Ich dass ich wüsste. Ich glaube auch nicht. Ne? Okay. So, wie man sieht, ich bin jetzt ergeist Geist und kann weiterhin meine Tasks machen. Warum sagt mir der jetzt da das ist komisch? Das ist nicht gut. Ich teile das jetzt nochmal. Genau, mach, mach weiterhin meine Tasks. Kann als Geist praktischerweise durch die, durch die Dinger durchlaufen. Klicke einfach auf alles, was gelb ist. Da muss ich versuchen, dass das richtig stoppen. Mhm. Du musst rechts bei dem Schalter. Ja, genau. Ah, da. Ach, super, Budget. Ah. Okay, uh, da hat jemand wild zugeschlagen. Jetzt sind gleich den drei, den den Gott, Gott, gegen uns. Ja. Man sieht jetzt, also außer mir, der in der ersten Runde gestorben ist und der Betty, die rausgeflogen ist, sind gleich zwei Leute ausgeflogen. Player 1, also Blau und Schwarz. Die restlichen sechs dürfen sich unterhalten, was sie glauben, wer das war. Also ich habe den Blauen jetzt gefunden und die glaube, mich daran erinnern zu können, dass zuerst Weiß und Schwarz geskippt haben bei der beim Voten und jetzt ja. vermute ich fast weiß, dass ich es war, aber gesehen habe ich es nicht. Aber ich, meine Vermutung ist, dass Weiß geskippt hat, zuerst beim, mhm. beim Voten. Aber Interessante Beobachtung. Ist nur, nur eine Theorie, keine Ahnung. Ja. Also man sieht auch immer, wer für wen gestimmt hat. Man vorher hat man unten dann gesehen, bei den Skip-Votes war eben der Schwarze dabei und auch Weiß. Könnte sein, dass das was ist. Könnte aber auch sein, dass du einfach die, die Sache ablenken willst von jemand anderem und das. Ja, also da sollte dann eine Disku Diskussion entstehen, wo dann die Leute sich gegenseitig verdächtigen oder zumindest reden darüber, was sie glauben, wie es sein könnte. Gibt es irgendjemand anderen, der was gesehen hat? Das habe ich mich voll verdächtig gemacht, oder? Wenn es jetzt weiß, nicht nach. Äh. Ja, weil du kannst nämlich auch, du kannst auch als Imposter reporten. Das heißt, auch wenn Stimmt. du als Imposter sagst, du findest eine Leiche, kannst du sagen, ich habe die Leiche gefunden, aber ich weiß nicht, wer es war und irgendwer ist da weggelaufen. Das kann man natürlich auch machen. Self-Reporting. Okay. Aber keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Und ich dürfte da gar nicht reden. Das ist das. Hat irgendwer was gesehen in der Nähe, dass jemand bei Blau oder Schwarz-Logo vorbeigegrennt ist? Ich habe leider gar nichts gesehen, ich war ganz weit weg, aber mich hat auch nichts mit, nach jetzt Oh weh. Ja. Ja. Ihr habt noch zehn Sekunden Zeit zum Voten, die drei, die noch nicht gewotet haben? Ja, sonst können wir es auch so quasi nicht voten, dass es ja, weitergeht. Ah, ja. Okay, es gibt eine Abstimmungsgleichstand. Jetzt beide bedeutet, Nein, bedeutet, Nein. dass niemand rausfällt. Und weiter geht's. Es gibt immer noch einen Imposter, der, der das Spiel noch gewinnen kann. Ich hasse die Aufgabe. Too fast, too slow, too fast, too botched. Mm -hmm. <laughs> <laughs> too langsam. Ah. Jetzt ist zum Beispiel die Kommunikation sabotiert. Das heißt, wir sehen unsere Tasks, unsere, unsere Tasks immer. Oh, schon wieder jemand dort. Oh. Ja, <lacht> das sehr schnell. Es gibt nur mehr Grün, Weiß, Türkis und Violett. Lisa, Bayer, Aloe Vera und Player 2. Also eben wieder gefunden, aber wieder nichts zu öffnen. Langsam macht ihr das verdächtig. Ja, ich weiß, aber ich kann auch nichts machen. Ähm, da weiß ich immer noch dabei. Ich weiß. Also ich würde jetzt auch Weiß tippen, wobei Türkei halt irgendwie ein bisschen verdächtig ist jetzt. Ja, ich weiß. <lacht> aber tippen wir mal Weiß. Wenn es Weiß nicht ist, dann nehmen wir die als nächstes. Ja, passt. ist <lacht> Da bin ich dabei. Und da fliegt weiß raus und man sieht weiß war ein Imposter. Keiner mehr übrig. Das heißt, die Crewmates haben gewonnen. Wow. Also wenn man gleich direkt redet, muss man fast da wieder aufpassen, wenn man umgebracht wird. Weil ich wollte kurz was sagen und dann habe ich erst gesehen, ah, da wird noch wer umgebracht. Also, also genau, ja wenn man... Wenn man Geist hergeben. Grundsätzlich spielt man so, dass man während der Spielzeit nichts redet, also während man spielt und erst wirklich dann bei der Abstimmung gemeinsam redet. Und auch da nur natürlich diejenigen, die noch nicht äh, gestorben sind, weil ja. ähm, als Geist hast du einfach keine Stimme mehr und sollte es nicht mehr mitreden. Ähnlich wie zum Beispiel bei Werwolf, wo ja die Toten auch nicht reden sollten. Was aber trotzdem oft passiert. Habe ich noch ganz ja. kurz was Fragen zum Geist. Ja. Ähm, der Geist, der muss aber weitermachen, oder? Damit die, Impos äh, die Crewmates gewingern. Weil er ja seine Tasks erfüllen muss, oder? Genau. Dann Wie bei den Werwölfen ist man ja eigentlich still draußen, aber bei dem macht Genau, also du solltest okay. weiterhin deine, deine Tasks erfüllen. Bei den Werwölfen bist du zwar draußen, aber gewinnst halt dann auch mit eigentlich und da, damit du halt nicht sofort weg bist, kannst du weiter noch deine Tasks erfüllen. Und wenn alle Tasks erfüllt sind, von allem, man sieht das oben am grünen Fortschrittsbalken, dann ähm, gewinnen die Crewmates auch. Also das, das ist auch eine, eine, oder eine Gewinnmöglichkeit für die Crewmates wie sie gewinnen können. So, schauen wir mal auf die Uhr. Gibt es noch ich jemanden, mit der Fragen zu dem Genau, Spielfragen hat. Noch einmal, wie gesagt, gratis für iOS und Android. Für, ähm, für einen PC kostet es 3,99 Euro auf Steam. Dafür hat man halt die Möglichkeit, dass man mehr, mehr Kleidung auswählt und man muss sich nicht zwischen den Spielen die Werbung anschauen. Das ist halt das, was man 3,99 bezahlt. Aber grundsätzlich eben am am, am PC gratis, äh, am, am Handy gratis zu spielen. Thomas, weil wir haben an und sich davon gesprochen, dass wir Breakout-Sessions machen und dann nochmal ja. spielen, nachdem die Zeit schon so fortgeschritten ist, wäre mein Vorschlag, mit dem nächsten Spiel weiterzumachen. Und ja. spielen möchte am Schluss, wenn Zeit über ist oder auch nach 10 Uhr noch quasi selbstständig oder halt mit uns, wie immer, das zu machen. Was willst du davon? Ja, gerne. Ähm, ja, äh, nächstes Spiel hat es im, im Frühjahr schon gegeben und, und ist, im, ja, ist auch für Gruppen, für bis maximal zwölf Leute. Äh, möglich ist Scribble.io. Also die Website ist, das ist wirklich, muss man nicht runterladen, ist, ist, a, ist webbasiert und ist Scribble ohne E. Das passiert mir immer noch, dass es mit E eingibt. Also skribbl.io. Und das ist ein klassisches, äh, ich zeichne was und jemand andere muss erraten, was ich zeichne-Spiel. Ähm, ich kann da herum die Sprache auswählen kann da meinen Namen eingeben, habe jetzt wieder Tooltime eingeben, kann mir da eine Figur basteln, unten ist die Farbe, in der Mitte ist der Mund und oben ist, sind die Augen. Kann man das selbst äh, kann das auswählen, kann das auch zufällig auswählen lassen, nehme einfach das und kann dann einen privaten Raum erstellen. Das heißt wiederum, ich spiele nur mit den Leuten, mit denen ich spielen will. Kann dann aussuchen, wie viele Runden, wie, wie lang die Zeit äh, zum Zeichnen ist und in welcher Sprache eben noch einmal die Wörter gezeigt werden sollen. Kann auch, wenn ich möchte, eine Liste von, von, von Wörtern selbst eintragen ähm, und nur die verwenden. Grundsätzlich, das Spiel gibt einfach welche vor. Kann dann da unten den Link kopieren und in den Chat stellen. Das mache ich jetzt auch. Wenn ich weiß, wo das ist. Da. Und... Über den Link kommt man dann in das, genau in das Spiel rein. Das heißt, man hat dann, man ist dann mit zwölf Spielern maximal in der, in der Lobby. Man sieht dann die rechts, sobald los. die Spieler dabei sind, Und sobald man zwölf sind, kann man das Ganze dann loslegen. Kann man loslegen. Genau. Da sieht man schon wieder die ersten Leute. Der Klot ist wieder da. Julia ist da. Niki ist da, Sarah. Betty ist wieder da. Gibt es noch Leute, die noch dabei, dabei sein wollen? Lisa, Theresa, vier Plätze. Gibt es noch, wenn jemand noch, ma noch mag? Logo ist dabei. So, warte noch kurz, ob noch jemand dabei sein will, sonst starte ich das Spiel. Dann starte ich, wenn es keine Einwände mehr gibt. 3, 2, 1. Start. Man sieht ja jetzt links die ganzen Spieler. Und Logo sucht jetzt ein Wort aus. Und wir müssen da herüben im Chatfenster eingeben, was wir glauben, das Logo zeichnet. Und wir sollten es richtig schreiben, weil da oben sieht man die Wortlänge, das heißt, es hat vier Buchstaben und 80 Sekunden sind die insgesamt Zeit. Und wir schauen jetzt, was Logo zeichnet. Logo, Logo zeichnet einen Ball? Nein, ist ein Ball. wenn man es richtig hat, äh, entscheidet der Computer sofort. Es sind vier Buchstaben, es ist auch kein Boot. Ja, Das mit der Maus ist immer das Problem. Ja, es ist, es ist natürlich eine gute Ausrede, die Maus. <lacht> hm. Julia, guess the word. Okay. Julia hat das Wort erraten. Kann ich irgendwo löschen, alles Ding? Mhm. Ähm, normalerweise schon, ja. Du müsstest, ich weiß nicht. Wo. Und, ja, ich gut. Hast du aber nochmal 13 Sekunden Zeit? Was? echt. Ja. Wow. Ah. Okay, nein, Mist. Ähm, ja, ich hab's nicht erraten. Ah, blau. <lacht> okay. Ja, gut. Klar, blau. Genau, man hat jetzt gesehen, drei Leute haben es geraten und haben je nachdem, wie schnell sie waren, äh, Punkte bekommen. Julia, die meisten, weil sie das erste war. Jetzt zeichnet eben die Theresa. Wir sieht da herum wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, Buchstaben hat das Wort? Hm. Entweder hat die Theresa eine bessere Maus oder die Mausausrede Maus ist. Hm. Ja. Ah, das hat schon jemand. Mhm. Das ist ja Mit E beginnt, sieht man auch schon. Bin ich schlecht bei solchen Sachen? Ach. Okay. wieder fünf Leute haben es erraten und es geht weiter. Und es gibt eben insgesamt drei Runden, das heißt, jeder zeichnet dreimal und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Wenn man wirklich wo drinnen ist, wo man jemanden hat in einem öffentlichen Spiel zum Beispiel und man möchte ihn gar nicht mehr haben, kann man auch... Ähm, Jemanden Vote kicken, das heißt rauswählen, der, der sich nicht ordentlich verhält. Das ist gerade in solchen Online-Dingern immer wieder mal, wenn man in öffentlichen Spielen ist ja leider notwendig. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben. A ah, ist der dritte Buchstabe. Hm. Okay, man kann auch die Strichstärke auswählen, ich bin mir jetzt nicht sicher. Dann kann man nämlich alles das löschen. Okay, okay. H, nein. Ah, Spange, ah ja, okay. Ja. ja, hat man schon gesehen, weil die zwei A da waren. Ja. So, die Betty sucht ein Wort aus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buchstaben. Okay. Der zweite Buchstabe ist ein A. Zimmer. Ah. Ja, also ich bin einfach schlecht bei dem Spiel, wie man sieht. Ähm. Aber ich bin froh, dass ich noch eine müssen, weil das kann ich noch weniger. Ich meine, noch ein Wort, das Wort mit fünf Buchstaben. großartig zeichnet so, Julia zeichnet und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Acht Buchstaben. Ne? Acht Buchstaben. Es können auch Zeitwörter sein. Es kann auch Rutschen sein, in dem Fall. Oh, zwei Wörter, zwei Buchstaben. <lacht> gibt nicht viele Wörter mit zwei Buchstaben anscheinend. Ich kann halt einfach zeichnen. <lacht> ja, genau. Oh, super, jetzt. Ähm hat man gesehen. Und man sieht es auch da oben. Das ist ein bisschen unglücklich. Hm. Wer schnell war. Ich habe keine Ahnung, wie das zeichnen soll. So, ähm, erste Runde ist vorbei, ähm, ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, eben man kann die Rundenanzahl einstellen, man kann das dann recht lang spielen oder ja, ah, kurz, kürzer mit einer Runde und gibt halt immer da die, die Anzahl der, der Leute, die, oder die Punkte, die die Leute schon haben. Was weiß nicht, ob man noch kurz ein anderes Spiel herzeigen wollen oder ein Spiel, ja, oder ob man das jetzt noch weiterspielen wollen. Keine Ahnung, wie schaut es aus? Gibt noch Fragen zu O. Wenn dem nicht so ist. Ihr habt vorgeschlagen, einmal 10 Minuten. Vielleicht sagst du mir die, die Google-Geschichte her, weil es eigentlich ganz cool ist und recht unaufwendig. Ja, genau. Ähm, und zwar, Google schafft es immer wieder, coole Sachen zu machen. Ein bisschen, muss man auch sagen, ein bisschen mehr eher für, ja, schwer sagen, ob. Ob, jede, ob alle Jugendlichen dafür oder Interesse haben oder nicht. Aber was es in, in, in, äh, in Corona-Zeiten vor allem stark gespürt worden ist oder gemacht worden ist, sind Puzzles. Es gibt von Arts and Culture, das ist so ein Google-Projekt, wo man Museen besuchen kann und sich wirklich auch, ähm, Gemälde anschauen kann und andere Sachen. gibt Es unterschiedlichste Spiele inzwischen. Also es gibt zum Beispiel ein Kreuzworträtsel. Es gibt ein Malbuch, wo man berühmte Gemälde nachmalen kann mit unterschiedlichen Formen. Und es gibt eben auch Puzzle Party. Viele Leute, die ich kenne, haben in, in Corona-Zeiten viel gepuzzelt. Man kann aus verschiedenen Gemälden auswählen oder aus, aus Kunstwerken auswählen, man kann da unten dann die Schwierigkeitsstufe eingeben. Wir machen jetzt einmal Difficult. Und wir nehmen ein super einfaches Bild. Und ich kann da jetzt sagen, Multiplayer und jeder, der den Link hat und den kopiere ich jetzt wieder in den Chat rein, kann mit mir gemeinsam an, den, an dem Puzzle bauen. Das heißt, das Puzzle, man sieht da links, wie es am Ende ausschauen soll. Man kommt mit, mit den, entweder mit dem Zoom in und Zoom aus oder auch mit dem Mausrad zum Beispiel komme ich raus und rein und kann wirklich die, die Teile nehmen und die dann zusammenbauen probieren und schauen, ob das zusammenpasst. Wenn ich glaube, dass die beiden zusammenpassen und sie möchte sie möchte gemeinsam verschieben, kann ich da unten Move by Group anklicken. Dann brauche ich nur eins nehmen und, und kann gleich beide mitnehmen. Sonst löse ich das wieder auf und dann können wir einzelne nehmen und, und weitergeben. Das Ziel ist es jetzt wirklich, das Puzzle nachzubauen. Und da können jetzt, man sieht es da unten schon, Das sind jetzt zehn Spieler und Spielerinnen dabei. Ähm, da kann man jetzt wirklich bauen gemeinsam an dem Puzzle und ja, man sieht dann dass da gemeinsam, wie man das bearbeitet und wie, wie das Ganze entsteht, gibt es eben, weil Google Kooperationen mit Museen hat und ähm, deshalb Kunstwerke aus gewissen Museen verwenden darf oder will. Und ja, da kann man die eben dann, die kann man alle zu Puzzlen machen. Gibt es eben mit drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. In ähm, eben leicht, dann sind es wirklich nur 12 bis glaube ich 20 Teile und eben ein bisschen zu schwierig. Das ist dann da, wo man ja, durchaus einiges an Teilen hat. Und das heißt nicht unbedingt, dass was einfacher ist, je mehr Leute das sind. Ähm, das merkt man dann, wenn, wenn jemand einem einen Teil wegnimmt, das man gerade braucht hat und das man verwenden wollte. Und man muss halt immer schauen, dass man, wenn man was baut, dass man dann den Weg frei macht, weil man kann nichts hinlegen, was was gar nicht passt. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht da ein Teil hinlegen, weil da ginge sich das nicht aus. Ich kann jetzt reinzoomen und mal schauen, eventuell passt das da rein. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist nichts Schwarzes. Aber ja, das, ein bisschen sabotieren schaut halt nicht an. Kann eben die, die, das ist eine, so eine Infinite Plane, man und kann die herumschieben, man kann die vergrößern, verkleinern. Drehen kann man die Teile so dann Nein, drehen, so. jetzt sind schon okay. in der richtigen äh, Orientierung. Und gibt es das auch als App oder von Google oder ist das nur äh, um, online? Also nein, PC? das ist nur online ähm, eben unter artsandculture.google.com. <lacht> und da findet man einerseits die ganzen Museen, äh, die man sich anschauen kann und eben auch andere Sachen zu Kunst. Mit Kultur und eben auch die Spiele. insgesamt fünf Spiele, die ja ein bisschen Highbrow sind, aber doch, ähm, also doch cool sein können, wenn man, wenn man eben gern puzzelt oder so. Und kann man irgendwie mehrere Teile auf einmal nehmen? Nein, okay. Wenn du sie schon zusammengebaut hast, also wenn du jetzt zum Beispiel ja. da die zwei Teile hast, dann gibt es da unten den, den Punkt Move by Group. Das kannst du anklicken und dann äh, bewegst du die ganzen Teile. Ah, ja. Klar. du sie wieder auseinander und dann nimmst du wieder einzelne. Rüber. Ist etwas mit für Leute mit Geduld, glaube ich. Ähm, da muss sich jeder selbst einschätzen, ob er oder sie das hat. Und ja, ich hätte ein einfacheres nehmen können, aber ja. Ähm. Tut mir leid. Ah, jetzt bin ich wieder mit dem davon gefahren. Das war nicht super super nett von mir. Und nachdem die alle gleich ausgeschnitten sind, passen die alle zueinander. Das heißt, die passen alle, egal ob das passt oder nicht. Das ist nicht so wie beim Puzzle, wo man sagt: Okay, das passt das positiv nicht ins Negativ rein. Da ist es halt ein bisschen unglücklich. Das heißt, man kann durchaus recht lang am, am falschen Pfad sein was mir durchaus schon passiert ist. Also eher eben was für Menschen mit Geduld, vielleicht vielleicht, die sich für Kunst interessieren. Man kann nämlich dann auch ähm, bei Learn More sie mehr über das Gemälde anschauen und wo es hängt, äh, ein bisschen zur Geschichte, zum Hintergrund von dem Bild und so weiter. Also man kann das durchaus auch eventuell auch so, wenn man ein bisschen was lernen möchte mit Kids, sie anschauen, falls es Jugendliche gibt, die... Und es gibt ja nicht nur Puzzle. Sind. Genau, es gibt nicht nur Puzzle. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich aussteige, ob dann das für alle weg ist, aber ich glaube eigentlich nicht, weil der Link ist ja der gleiche. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hoffe, die anderen können noch weitermachen. Okay, wenn ich das jetzt beende. Mh. Egal, ich sage es ja. In der Gefahr, dass es die Gefahr hin, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Also es gibt bei Art and Culture ach, eben die Möglichkeit, einerseits die Sachen anzuschauen. Und sondern Spiele. Nein, das ist es nicht. Es ist da gibt es eben zum Beispiel. Man kann. Ein Malbuch machen oder ein, ein, ein Gemälde, zum Beispiel den Hokusai, anmalen oder andere Dinge, von denen man glaubt, okay, das schaffe ich, keine Ahnung, bekommt da unten die Farbpalette, klickt dann eine Farbe an und macht einfach, beginnt zu malen, kann das dann selbstständig machen, Ja, kann da unten also immer wieder Dinge löschen, kann es dann am Ende runterladen und speichern, so, das ist aber ah, was gerade Malen ist in letzter Zeit auch wieder beliebt, wann habe ich mitkrieg? Und auch sowas wie Kreuzworträtsel, die, die ein bisschen mit, mit oder die ordentlich mit Kultur zu tun haben, die gar nicht so leicht sind. Visual Crosswords, da geht es darum, dass es dass Bilder gibt. Ähm, ähm, also zum Beispiel da muss man alles Werke von Picasso reingeben, da alles von Kandinsky und wo sie sich überlappen, dann hat zum Beispiel der Picasso Montmartre gemalt oder Juan Gris Picasso, also das ist ähm, also fotografiert und ja, das ist doch eher schon richtig schwierig, finde ich. Ähm, da ist dann das Puzzeln doch das einfachere. Aber es gibt unterschiedliche eben Dinge, die Google zur Verfügung stellt, auch das Wort First. Ähm, da geht es darum, dass man einordnet, welche der Dinge zuerst passiert sind, also welches in dem Fall zuerst gebaut worden sind. In dem Fall, in dem Fall da sieht man es dann 1888-1914. Und da sieht man dann der ähm, Herzmonitor oder Mies van der Rohe, war der früher, der war früher. Ist eben so ein Quizteil, wo man wieder was drüber erfährt und ein bisschen was über die Erfindung bzw. über den Kunstgegenstand und ja kann ihm weiterspielen und hat drei Leben. Wenn man dreimal falsch ist, ist man weg, kann dann seine Punkte vergleichen mit anderen und schauen, wie man abgeschnitten hat. Also es sind fünf Spiele, die alle ein bisschen so mit Kunst und auch ein bisschen mit Lernen zu tun haben, die, wenn man Zeit hat, man entweder alleine oder in Gruppen spielen kann. Man aber, ob, das, ob es das Puzzle noch gibt. Nein. Die waren doch. Gibt es noch? Okay, also man kann dann auch aussteigen und, und, und das Ganze verlassen und andere kann dann weiterbauen, wie man sieht. Ähm, ja, wir können jetzt, es ist elf, wir können das Puzzle jetzt noch probieren, fertig machen o oder auch. Je nachdem. Ja. Gibt es noch Fragen zu, zu unterschiedlichen Dingen, zu den Sachen, die wir heute halt gezeigt haben? Zu Among Us, zu Scribble, zu den Google-Möglichkeiten? Ich sage mal vielen lieben Dank, Thomas. Wenn Fragen sind, gerne noch in den Chat. Mehr Zeit und Lust hat, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, Thomas. Ähm, ob du noch bleiben kannst, ein paar Minuten? Also ich habe Infodienst. Grundsätzlich kann ah, ich ja. bleiben, das heißt, ich bin, bin sowieso das, am ja. Computer, ja, genau. Ja. Und wer Lust hat, kann ja mit dem Thomas noch weiter spielen und ausprobieren. Ähm, Among Us, gerade echt ein Riesenhype bei jungen Leuten. Es gibt da übrigens auch mehrere Welten, nicht nur die eine am Raumschiff, sondern genau. auch andere. Und es ist auch ein bisschen so der Trend zurzeit, gerade bei Jüngeren, äh, quasi verstecken zu spielen dort und nicht nur quasi Werwolf, unter Anführungszeichen. Ähm, diese Geschichte. Ja und die zwei anderen Alternativen natürlich auch sehr, sehr cool, ähm, um einfach in der Zeit vom Lockdown jetzt einfach mit jungen Menschen sich zu beschäftigen und das ein bisschen, ein bisschen das Spielerische reinzubringen, aber wenn man momentan nicht das in live und im, im Persönlichen kann. Ich möchte euch noch einen kurzen Ausblick geben auf nächste Woche. Die Tagen hat sich schon auch vor der heutigen Session gesagt, und sie hat sich nicht versprochen, die nächste Tooltime ist ausnahmsweise am Montag, dem 23. Um 10 Uhr geht es ums Thema Cut-Videoschnitt am Smartphone, wo es darum geht, wie kann ich mit recht einfachen, kostenlosen Mitteln äh, ein cooles Video produzieren, selber. Ähm, da kommt dann eben unser Kollege, der Bernhard, und wird euch da ein paar Tipps geben, ein paar Apps vorstellen, ähm, wie man das gut, gut machen kann. Ansonsten, wer es nicht gemacht hat, bitte, Ich liest gerade im Chat noch, gibt es noch andere coole Spiele, welche man am Handy mit Kids spielen kann. Es gibt sehr, sehr viele Spiele. Da ist wahrscheinlich wieder der Harald der bessere Ansprechpartner. Aber ähm, wir haben jetzt die gewählt, weil einerseits also Among Us gerade ordentlich Hype, das heißt, dass sehr, sehr viel gespielt wird und eben auch auf YouTube und auf Twitch von vielen Streamern, Streamerinnen gespielt wird. Ähm, geben tut es genügend. Also wir haben, wir haben eine Sammlung gehabt, müsstet schauen, wo ich die finde, ähm, die wir im, im ersten Lockdown gepostet haben an Spielen und Möglichkeiten, die man, die man äh, kostenlos im Netz spielen kann. Aber ja, ich weiß grad, mir fällt jetzt da jetzt, was, was, was habe ich noch am Handy? Harald, hast du vielleicht einen Tipp? Ja, ich glaube, ein anderer Tipp ist, einfach auf die Sachen zu setzen. immer Among Us, da kommt die beides zusammen. Aber die eben gerade gespielt werden und aktuell sind. Also gerade wenn es ums Kontakt halten und, und so geht, durchaus auch, keine Ahnung, Brawl Stars und Co. lassen sich in kleinen Teams spielen und machen viel mehr Spaß, wenn man irgendwo dann auch noch im, im Voice-Chat zusammenhängt. Also mir, meine Erfahrung ist einfach oft, dass äh, Kinder und Jugendliche halt genau die Spiele spielen wollen, die sie gerade interessieren und dass es leichter ist zu sagen, ja, dann spielen wir das doch zusammen, als spielen wir doch dieses neue Spiel. Ähm, also natürlich beides gute Ansatzpunkte. Ich glaube, dass bei Kindern und Jugendlichen, was nicht wie ihr das seht, das äh, Fall Guys nicht so groß geworden ist wie anderswo. Ja. Leider weil es teurer ist. Genau, auch wieder eine Preisfrage. Mhm. Das, das wäre zwar plattformübergreifend, mit, aber das kostet halt gleich 20 ja. Euro. Und, ja. Aber auch eben Dinge gemeinsam bauen in Roblox oder Minecraft und so. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, Minecraft ist immer noch seit, seit Jahren wirklich stark dabei. Mhm. Aber am besten auch, ich hätte auch vorgeschlagen, auch mal nachfragen durchaus, was gerade bei den Jugendlichen selbst gespielt wird. Und eventuell kann man das ja wirklich auch mit, mit Voice-Chat verbinden. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass man das kann, wenn es ein Multiplayer ist. Genau. Und eben Voice-Chat, auch wenn man nicht gemeinsam spielt, es ist einfach viel, wenn man spielt und sie einfach über zum Beispiel Discord oder anderen Möglichkeiten online unterhalten kann, ist das ja eh schon wie, wenn man gemeinsam spielt. Das heißt, wenn man einfach... Zusammen im Voice-Chat ist und miteinander reden kann, muss man gar nicht gemeinsam was machen, aber zumindest sich unterhalten und schauen, ähm, eben die Leute ein bisschen abholen, wie geht es ihnen gerade, was machen sie gerade. Wer wissen möchte, wie zum Beispiel Discord funktioniert, wie gesagt, letzte Woche haben wir das gemacht bei uns auf der Website, kann man das nachschauen. Ähm, da hat die eben Valerie von Ludovico das erklärt, wie das Ganze funktioniert. Genau, und das schon beim Stichwort eben äh, auf unserer Website logo .at tool time da findet ihr dann auch in Kürze diese eine Session, aber auch die vorige Session und jede, die noch kommen wird, ähm, zum Nachschauen oder auch gern hören, als Podcast kann man sich auch laufen lassen, obwohl ein Bild dabei ist, ähm, sehr, sehr gern ähm, einfach draufgehen und da findet ihr alle Infos zu den nächsten Terminen, die ja bis Weihnachten einmal auf jeden Fall fortgesetzt werden. Einmal die Woche. Was noch ist und dann noch als Abschluss: ähm, Nächste Woche startet auch wieder die Weiterbildungsreihe online zu anderen Themen, nicht nur zu Tools und um, um digitalen Tools und so weiter. Ähm, und zwar ähm, starten wir Mittwoch, dem 25. November um 9 Uhr mit Kenan Güngör, also wirklich einem Kapazunder ähm, rund ums Thema Lebenswelten und Werte muslimischer Jugendlicher, wo es quasi eineinhalb Stunden darum gehen wird eben ähm, wie man auf, auf muslimische Jugendliche eben, äh, eingehen kann, was, wie man sie fördern unterstützen kann, ähm, wie ihre Sichtweise ist. Ähm, wirklich ein sehr, sehr spannender Termin. Ähm, und die anderen Termine wird dann weiter sein ähm, bis zum Mittwoch drauf, dem 2. Dezember einmal, quasi jeden Tag. Alle Infos dazu, es ist der Studember angesagt. Ähm, also die Infos bekommt Sie auf logo.at slash studember. Gibt den Link dann gleich in den Chat. Solltet ihr heute noch Teilnahmebestätigung oder sonstiges benötigen, bitte schon einfach noch in den Chat. Auch gerne im Nachhinein per E-Mail kurz schreiben. Ihr bekommt es zugeschickt, selbstverständlich. Ansonsten, wie gesagt, jeder, der da bleiben oder jede, die da bleiben möchte, sehr gerne noch da bleiben in Zoom, auf Zoom. Der Thomas bleibt auch noch. Wir können es gerne miteinander spielen. Schön, dass ihr heute dabei wart auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Für die kommende Lockdown-Zeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.